Schaut darauf, dass eure Bewerbung vollständig ist. versuche den Weg zu von Musterbewerbungen. Und überlegt euch, für was für eine Stelle bewerbe ich mich. Für mich ist wichtig bei der Bewerbung, dass ich merke, dass die Motivation um ist und die auch in der Bewerbung überkommt.